Steht alles im Drehbuch. Sorry, <lacht> Ähm, Oh, verdammt. Ich glaube, diesen Punkt habe ich übersprungen. Warte. Äh, nichts über den Plan erzäh Ups. Also, äh, ihr habt ja nichts gehört. Also, ja, wir, wir zocken hier Minecraft. Völlig auf unsere Art. Ein bisschen nubig vielleicht, aber es ist witzig. Völlig auf unsere eigene Art. Und nicht von Mojang vorgeschrieben, vorgesch wie es bei jedem Let's Player ist. Bitte nehmen Sie die Pistole runter. <lacht> oh, stell dir mal vor, Mojang würde bei jedem Let's Player da stehen und dem eine Pistole Kopf halten. Also, du machst das genau, wie wir es wollen, weil Minecraft keinen schlechten Ruf haben will. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat's damals, wo ich es das erste Mal gespielt habe, am meisten Spaß gemacht. Das ist alles noch zu entdecken. Ja. Hm. Ja, ich weiß, das ist voll übel. Äh grüner Tintenfisch habe ich noch nicht gesehen, bei dem Tech TP. Ja, warte. It's time to go in your... Scheiße. Scheiße, ich muss mich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Los hin. Ha? Wirklich? Alter, warte. Bist du sicher? Ach ist tatsächlich. tatsächlich. Ich komme da jetzt auch rein. Ich mach mal L wieder aus, dass ich sehe, wie dunkel. Oh, uh, geil! Guck mal, das ist da. Äh... Wo? Ah ja, da. Ja. Oha, cool. Sonnenfinsternis. Alter, wie übel, geil Sonnenfinsternis ist. wie dunkel das. Oder ich glaube zumindest, dass es dunkler ist als sonst. Was hast denn du schon alles für ein Scheißdreck? Alter, krieg ich ein bisschen Erde. Bitte. Ja, aber da muss ich weiter weg von der Insel, weil es kommt scheiße, wenn hier überall Erde fehlt. Boah, ey, ich hab dir Holz gegeben und du gibst mir nicht mal Erde. Ich hab dir Holz gegeben und ich hab... Du gibst mir nicht... Okay, Sand, habe ich den ganzen Stack. Da läuft ein Creeper auf meinem Haus und das finde ich nicht witzig. Nein, finde ich nicht witzig, finde ich nicht witzig, finde ich nicht witzig. Das war ja so klar. Warte. wir den Staxart rein. Kann ich bei dir kurz eine Kiste aufbauen, weil... Ah nee. Äh, hast du was zu essen? Nee, schade. Ja, ja. ich weiß. Ich habe einen Apfel, Gott sei Dank. Das ist wenigstens etwas. Hey, meine Kiste ist ganz weg. Also zerstört. Na? Fuck. Alter. Ha? wirklich ich versuche meine Kiste zu finden meine zerstörte Ich brauche Rohholz. Rohholz. Ich mache jetzt nämlich was etwas Schlaues. Warte, Rohholz muss unten rein, gell? Wirklich? Ach so. Ach so ja danke. Yeah. Ja. Nee, andersrum. Holz muss runter, Rohholz... muss nach oben. Na? Rück in Geld. Oh. Ja, mein Kälte, Ja, mein letzter Unterschlupf. Ich bereite uns für die nächste Nacht vor. Alter! Ich hab's also nicht mal gesehen. Ich hab ein paar Fackeln gesetzt, dass sie nicht überall spawnen. Aber ich mach noch mehr Fackeln, weiß das also, dass sie die Intel beleuchten. Ja, ich muss erstmal neue Fackeln machen. Überhaupt. Wow. Komm schon, die eine Kohle. Jetzt. So, 20 Fackeln habe ich Ja, yeah, Ich hab mit trotz Flash meinen Hunger voll gemacht, obwohl ich vergiftet war, hab noch mehr gefressen, nur dass es mir Life regeneriert hat. Nein. Fuck. Lass mein Stuff liegen bitte. Hier an. Oh, das ist wie Schnee und Regen und Hä, oh. hey, wo ist der Stack Erde jetzt? Hab ich den in die Kiste gepackt? Ah ne, da liegt er. Ja, da läuft ein mal draußen rum. Nein! Ach komm! Ich bring mein Haus noch weiter weg, ist ja klar. Hier <lacht> <lacht> <lacht> vor meinem Haus ist nichts mehr übrig. Oder kauf was. Es muss endlich mal Tag werden. Ich halte es nicht mehr aus. Wahrscheinlich stürze ich mich dann erstmal von der nächsten Klippe. Weil, weil ich deprimiert bin. Was hier alles am Arsch ist. Scheiß Creeper. Das ist noch milde ausgedrückt. Was? Achso, ja. Yeah. Ja, hab ich schon gesehen. Ich war witzig. Wofür ist diese... Sch also was... Weißt du, was das wert könnte? Also, was derjenige der der damit mit dieser Shoppinglist vorhat. Gott sei Dank, lag Tag. Oh, sieben Schuh bist du los. Oder? Ja, ich glaub, bist du los? Ich mach hier Pause. Ja nein, wie. kommt komm ich nicht bevor bevor es zu machen kann? Hm. Warte, ich hol mein Schwert, hm. aua. Scheiße, wie komme ich jetzt Scheiße. Jetzt muss ich erst mal hier oben wieder rausgraben. Mann, die Insel machen wir... Autsch! Der schießt mich schon von... Warte, ich laufe einfach ums Haus rum. Was ist schon ein Glas drin? Das ist schon Kohle! Alter, gut. Gib mir nachher mal ein bisschen Kohle noch, so ein, zwei oder so, wenn du hast. Weil ich habe meine miete zu bauen, also ich habe schon angefangen, aber ich bin ja noch nicht wirklich dazu gekommen. Weil ich nicht mal ein Haus oder sowas ähnliches habe. Ja, für dass ich Fackeln habe, wenn ich in die Mine gehen soll, komm. Ja, ich weiß, weil die auch in deinem Haus nicht spawnen. Alter, was machst du hier? Junge, oh, ich hab doch gar nichts. Ich hab alles in meinem Inventar. Ja, weil irgendwie trau ich dir grad nicht. Ich weiß nicht wieso. Ja, weil du immer so misstrauisch bist. Du kommst und du guckst überall rein. Was hast du vor? Ach so. Okay, äh, ein paar. Naja, du bist Farmer, ich bin meiner. Boah, wow, ich ja plötzlich nur Holz, wieso ich hab ich jetzt plötzlich Das ist wahrscheinlich wieder die Illusion. Weißt du noch, der Creeper... <lacht> ...schlägst ihn, schiebst ihn so runter. Nein, ich will nur raus. Bus will ich hier. Bus. Kannst ja hier noch ein bisschen die Insel beleuchten. E geil. ich brauche noch Holz, bevor es abend wird, muss ich endlich mal wenigstens mein Haus so weit richten, dass ich, dass die Monster nicht Äh, kannst du mir vielleicht, warte, wie viel Glas brauche ich denn? Ich brauche ja immer nur die, erstmal nur die untere also 1, 2, 3, 4, 5. 14, 14 Glas was du ja schmieden können, ich habe dir 64 Sand gegeben. Ich habe dir voll viel Sand gegeben so ja wenn du dann äh, wenn du dann bei dir fertig bist 14 glas bitte okay. alter ich mach ich bin doch selber meiner also muss ich sowieso eher eher mein eis teilen nicht dein ja, also, mal Nahrung kaufen, Trinkt, okay? Ich bin so lange in der Mine. <lacht> Zwei Sticks? Nee, hab ich doch nicht. Doch, aber das brauch ich jetzt für mein Haus, weil ich hab kein Dach. machen wir erstmal gleich eine Aufruf. Wieso hast du das jetzt gebaut? Wozu brauchst du jetzt eine Eisenpickaxe? Super. Ich muss mich jetzt mit nur meiner Steinschaufel da hier ab. Ja und du? Du brauchst auch keine Eisenzacke. Ja, dass ich denke, dass ich äh, eine Ebene höher konnte, weiß ich Brauche erstmal wieder einen Spitzhack. Ich habe ja nichts, gar nichts. Ich habe gar nichts mehr, gell? Kein, keine Werkzeuge, nichts, kein Holz. Ja, toll, ich komme gerade nicht mehr hoch, weil ich nicht mehr retten kann. So, jetzt. Hunger habe ich auch, <lacht> aber dafür vergesse ich jetzt das. <lacht> Nein, Scheiße vergiftet. Ah, danke. Okay, oh, nee, eigentlich nicht. Äh, bring dann zwei Pilze mit, dann hat jeder eine Masche. Ich gehe jetzt. Nicht. Okay. Hat's nicht so wenig Herzen Okay, cool Ah gut, schon Eisen gefunden Und zwar mehr als die Spitzhacke gebraucht hat Das heißt, wir haben schon Profit Ja, können wir machen. Äh. Aha. Ich hab dir jetzt schon ein Ei. Warte, ich probiere probier's gleich hier in der Mine aus. <lacht> Ja, nein! Wah, wow, nein! Oh, scheiße, falsche Taste! Ich bin abgerutscht, Gott sei Dank ich hab nichts gesehen! Uah! Wow. Hallo, Zombie! Hallo, Lava! ich bin mit einer Fackel bewaffnet in der tief dunklen dunklen Höhle. Ja, genau. Ich komme jetzt. Ich kann hier jetzt gerade echt nicht raus. Ja, wo komm ich da? Alter, komm die ganzen. Fuck? Da kam gerade erst Schleim runter. Ich sehe da unten einen Namen. Ah, das bist du. Ich habe hier gerade zugebauten Kohle gefunden. Jetzt baue ich mir Fackeln. Habe ich Holz? Nein! Hast du Stickies? Scheiße. Vielleicht finde ich ja unterwegs eine Mine. Oh, ich habe irgendwo schon Ach, da bist du ja. Cool, hi. Wo? Wo bist du? Wie bist du jetzt wieder da hochgekommen? Wo denn? Wie bist du? Wo bist du? Ach, da. Ach, da gibt's ja. Ich hab's nicht gesehen. Wieso? Wo? Das Eisen, Eisen. Wo ist Gold? Ach, ach, es sah kurz im Moment aus wie Eisen. Hast du? Du hast keine Nahrung gesorgt, gell? Wieso? So, ja, danke. Vor der bösen, bösen Dunkelheit. Ich hab trotzdem noch Angst vor der Dunkelheit. Dunkelheit ist böse. Oh, noch Spaß. Ha? Noch Spaß. Uh, nein uh, Eisenerz. Cool. <lacht> Kohle, Ich habe auch schon 22 Kohle. Komm mal hierher, weil du hast Fackeln ich nicht. Ja trotzdem. Arte, ich gehe jetzt gleich. Ich gehe jetzt erstmal hoch und rüste mich besser aus. Erstmal irgendwie erstmal wieder hochkommen. Warte, irgendwie hier ging's doch. Scheiße. Oh nein, das war das war falsch. Das war richtig falsch. Arte, viel Gravel. Hier irgendwo sind wir runter. Ah. Nein, hä, Nee. Obtuch hier. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, wenn man da geht. Hier oben versuchen wir noch ein, muss ich ein. Nein, so weit bin ich gar nicht gelaufen. Ich bin einfach durch die Decke gebrochen, irgendwo, bei der Lava. Warte, wo ist die Lava? Warte, ich habe die Lava nämlich von oben gesehen. Das heißt... Da. Scheiße. Hä, wieso ist hier kein... ach so warte, ich baue es wieder weg. Und jetzt kannst du kommen. Alter, wieso sind hier einzelne Löcher drin? Warst du das? Hä? Das sind irgendwie so ganz komische Löcher drin. Scheiße, hier solltest du vielleicht auch ausleuchten, wenn du kannst. Okay, so jetzt... Oh, mein Zeug ist ja unten. Ich muss mich unten ausrüsten. Okay, ähm, Eisenerz erstmal. Ich mache eine ganze Kiste mit gemeinten Sachen immer. So, zack. Golderz rein, Kohle rein. Aber nicht immer einfach irgendwas rausnehmen, okay. Oh, danke. Ja, jetzt rächen wir uns. The Revenge. Kennst du es noch? Die, diese Parodie da, diese An An Animation. Die Bäume wachsen hier aber gerade auch gar nicht. Ha? Ja, schon, ein bisschen nicht wenn die Tür noch so weiß. Wow, woher habe ich 48 Fackeln? Oh, danke. Wirklich, Alter Scheiße, ich komme von hinten. Warte, ich gucke. habe ich schon, aber ich sehe ich jetzt in letzter Zeit öfters, also seit dem Update, und auf dem Server, auf dem Server ganz oft. hi hey, hey.